Freunde der ungarischen Küche, heute koche ich wieder ein schönes ungarisches Gericht. Und zwar gibt es heute ein Leccio nach Rizzo-Art. Das originale Leccio mit einer Abwandlung, schön mit Reis, ungarischer Kolvas. So ihr Lieben, ein schönes ungarisches Leccio wartet auf euch. Und zwar pikant, schön nach Rizzo-Style mit einer schönen ungarischen Kolbas vom Andrasch aus Amsberg. Also bleibt dran, ihr Lieben, bis gleich. Also Hello Seaster, jetzt geht's los und zwar kochen wir das ungarische Leccio. Und zwar machen wir erstmal das Grundrezept und dann gibt es noch verschiedene Ableitungen, die ihr euch ganz einfach, je nach eurem Geschmack und nach eurem Befinden, ob es zum Frühstück gibt es auch ein Leccio oder eher zum Mittag oder Abendbrot eins sein soll. Da könnt ihr variieren, wie ihr möchtet. Genau, und zwar fangen wir an. Was brauchen wir alles dazu? Wir brauchen natürlich eine schöne Spitzpaprika und zwar eine ungarische wenn ihr hier an dem Strunk mal so die Nase ranhaltet und es hat diesen ungarischen oder diesen richtig schönen Paprikaduft, dann weiß ich, es ist eine ungarische Paprika. Also mega. Freunde, was brauchen wir noch dazu? Ich habe hier einen seltsamen ungarischen Kolbass von András. Dann habe ich äh, Tomaten. Ich habe Zwiebeln und was natürlich nicht fehlen darf, ganz klar unser Paprika im Blut. Freunde, also am Anfang erstmal schönes Fett in unserem Topf auslassen. Ich habe hier eine frische Lieferung äh, Mangalitza-Fett bekommen, das habe ich gerade jetzt noch mal ausgelassen. Und das nehme ich natürlich immer als Basis für meine ungarischen Speisen und Ansätze. Also, im Topf erstmal schön den Boden bedeckt mit Mangalitza-Fett auslassen und dann nehmen wir uns hier eine Zwiebel daher. Die brauchen wir natürlich erstmal hier geschält. So, ich habe hier auf die Menge, die ich heute koche, zwei Zwiebeln. Im Rezept werden Sie sehen, da steht nur eine Zwiebel drin. Aber das ist auch ein Ding, das Leccio kann ich mir natürlich hier wieder auf Vorrat kochen. Das heißt, gerade wenn Paprikasaison ist, dann koche ich mir äh, mein Leccio natürlich auf Vorrat und dann hier ein Bügelgläser einkochen. Und dann habe ich immer was da, äh, wenn ich was mit Leccio kochen möchte. Also, perfekt. So, das Let's go setzen wir an erstmal mit dem So, und dann natürlich hier gleich feuerfrei rein in den Topf. So, rein damit. Jetzt könnt ihr die Temperatur auch ein Stück höher nehmen und schwitzt die Zwiebeln schön glasig an. In der Zwischenzeit nehmt ihr euch den Paprika daher und schneidet den zurecht, das heißt erstmal hier halbieren, dann das Kerngehäuse raus, ich habe hier noch eine rote Paprika mit dabei. Häuser aus. Okay, und jetzt noch die Tomaten schneiden. So, da schneidet er hier den den Strunk mal raus. Jetzt können wir das hier einfach so machen. Oder ihr halbiert die Tomate und schneidet den Strunk in Keilschnitt raus, weg damit. So, die schneidet ihr einfach hier in halbe Scheiben. Hier unser Ziegel runterrühren. So, Tomaten hier in die rein. So, jetzt die Paprika einfach hier in Streifen schneiden. für den Deko auf dem Teller. So, vazi Jetzt schnappt ihr euch das Paprikapulver. Ah, hier, schaut mal. Schönes paprikanblut oder? Mega! Rein damit! Wichtig ist jetzt, das vom Herd zu nehmen. Ne? Schiebt es ein bisschen beiseite. Das habt ihr ja in den anderen Videos schon gesehen, dass im Prinzip der Paprika nicht anbrennen darf. Ne? Ansonsten entwickelt er Bitterstoffe. So, hier, super, wunderbare Farbe. Und jetzt kommt hier unser Paprika dazu. Schön durchrühren. Ein Stück runternehmen, salzen. Und dann in Anbetracht dessen kommen noch Tomaten dazu. Da kann ruhig ein bisschen mehr von dem Bergkramsalz dazu. Deckel drauf und für ca. 8 bis 10 Minuten so langsam vor sich hin köcheln lassen. So Freunde, unser Paprika hat jetzt schön ein bisschen seinen Saft abgegeben. Jetzt sind sie ca. 8 Minuten rum und jetzt kommen hier unsere frisch geschnittenen Tomaten mit dazu. Rein damit. Und jetzt lasst es einfach weiter noch mal für weitere 5 bis 7 Minuten vor sich hin köcheln. Gut, in der Zwischenzeit machen wir uns natürlich ein Riege Schlecho, das heißt ein Lecho mit Reis. Gab es bei meiner Oma regelmäßig früher in der Paprikazeit im Sommer, wenn wir mit meinem Bruder am Balaton unten waren, gab es Lecho in allen Variationen. Rige war eins der Sachen, die ich natürlich auch ganz, ganz gern gegessen habe. So, schieben wir das mal hier hinter und lassen es weiter köcheln. Und in der Zwischenzeit stellen wir uns hier noch einen Topf auf. Geben hierzu... Wieder einen Löffel vom Mangalitzer Fett und oh, wir geben zwei zu. Was soll der Geiz? So, jetzt nehmen wir uns den Reis hier daher, den spülen wir noch mal ab. Und zwar hier mit kaltem Wasser nochmal flüssig abgespült. Das sollte gleich heiß sein hier. Hinten krechelt unser Leccio schön vor sich hin. Die genau, Lade gibt ihren, ihren Saft ab. Falls jetzt doch mal zu wenig Flüssigkeit drin sein sollte, dann gebt einen Schluck Wasser mit dazu, aber nicht zu viel. So, jetzt kommt hier der Reis und das heiße Mangalitzerfett. Und den werden wir uns jetzt mal hier schön anschwitzen. So, jetzt habe ich hier ein Hähnchenform, den gieße ich mit auf. schön aufkochen hier. So, Deckel drauf. So Freunde, jetzt habt ihr hier im Endeffekt das Olap fertig gekocht. Ne? So schaut es aus, jetzt wird es noch mal Aller Plecho bedeutet, es ist das Grundletschow, ne? was ihr dann, wie gesagt, verfeinern können, wie ihr möchtet. Mmh. Lecker! Ein bisschen Salz gebe ich noch zu. ist Bombe. Sehr, sehr lecker. Und jetzt, ihr Lieben, vereinen wir den Reis mit Lecho. So. Und jetzt wird der Reis im Endeffekt mit dem Lecho zu Ende gegart. Deckel drauf und köcheln lassen bis der Reis groß. Das dauert so um die 15 bis 17 Minuten. Genau, also dranbleiben. So ihr Lieben, das restliche Lecho mache ich mir jetzt ein und zwar in einem Wegglas. Das Weckglas habe ich hier mal richtig mit heißem Wasser ausgespült. Das Wasser einmal aufkochen lassen, das Glas ausgespült damit. Und jetzt kommt hier das restliche Lecho äh, in das Glas, um etwas Vorrat zu schaffen. So, Glas zu und schon habt ihr hier mal ein was ihr mal locker im Kühlschrank, ich sage jetzt mal, je nachdem, vielleicht zweieinhalb Monate, drei Monate ganz entspannt äh, lockern könnt. Und dann nehmt ihr euch das zur Hand, wenn ihr es dann mal braucht. Genau. Ihr Lieben, unser Riesisch kocht. Das ab und zu mal umrühren. Hm, mmh, sieht das lecker aus. Wunderbar. Und lasst es weiterhin köcheln. So, ihr Lieben, jetzt schneiden wir noch die Kolbas dazu und äh, dann ist eigentlich schon fast fertig. Also hier nehmt ihr euch eine schöne Paprikakolbas. Die gibt natürlich auch noch mal eine wunderbare Würze. schneidet die in feine Scheiben. So, und jetzt heißt Keul was hier mit rein. Ein Stück probiere ich selber. So, Deckel drauf und nochmal für 5 Minuten langsam vor sich hin köcheln lassen und dann heißt es anrichten. ihr Lieben, und jetzt geht es nochmal ans Anrichten. Warmer Teller, wisst ihr Bescheid. Schaut euch an, dieser Duft. Paprika liegt in der Luft. So, jetzt kommt hier noch ein bisschen Dekoration drauf. Ein bisschen Paprika. Ich mache hier noch rosmarin dazu. Und ohne noch ein bisschen Petersilie. Mega, fertig. Da ist er wieder. Der Rizzo mit einem sensationellen ungarischen Gericht aus seiner Kindheit. Und zwar habe ich hier ein Schlecho mit Kolbas drin. Also ihr Lieben, was bleibt mir anderes übrig noch zu sagen? Wenn es euch gefallen hat, dann Daumen hoch. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann das Abonnieren nicht vergessen. Und ihr Lieben, habt vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Vor allen Dingen bis hier zum Ende. Und wenn ihr Bock habt zum Nachkochen und ihr möchtet das Rezept noch dazu haben, dann schreibt mir ganz einfach. Ich helfe euch gern. Genau. Also, die Ungarn sagen, Jo etwa, guten Appetit, lasst euch gut schmecken und wir sehen uns wieder. Ciao, euer Ritzo, macht's gut.